Sei wachsam, wenn schaurige Kreaturen und Ungemach in den Gassen lauern und heische Bräuche zu befürchten stehen. Denn manch arglosen Geschöpf wurde dazu mal am letzten Abend des Weinmondes erleben zuteil, welches die Beinkleider durchdringend benetzen ließ. Erzählungen solcherlei Gestalten, die sich aus diesem Unwill einer frivolen Lust ergötzen, haben wir hier für dich zusammengebracht.